Es folgt ein kurzes Informationsvideo für die Let Drain konferenz vom 5. bis zum 7. Mai. Alle weiteren Informationen bezüglich der Sessions könnt ihr auf agape-fc.de-konferenz einsehen. Aufgrund von einigen Nachfragen, ob denn noch Teilnehmer für die Konferenz zugelassen werden, können wir euch sagen, dass ihr noch herzlich eingeladen seid. Leider können wir euch keinen Sitzplatz innerhalb des Saals garantieren. Das ist aber gar kein Problem, denn die Konferenz wird über Flatscreens auf dem Gelände ausgestrahlt. Außerdem ist auch für euer Wohl gesorgt, denn es werden zwei Foodtrucks auf dem Gelände stehen, worüber ihr Essen und Trinken erwerben könnt. Eine ganz wichtige Information noch zum Schluss. Jede Person, die auf die Konferenz kommt, bekommt Gebet. Es werden unglaublich viele Männer und Frauen Gottes da sein, die im Heilungs- und Befreiungsdienst tätig sind. Also scheut euch nicht und lasst für euch beten. Und zu guter Letzt, wir kommen für Jesus. Wir wollen unseren König erleben, wir wollen ihn feiern, wir wollen ihn erheben, wir wollen ihn anbeten. Genau aus diesem Grund werden die Sprecher der Konferenz nicht angekündigt. Wir wollen dort sein für ihn, wir wollen uns versammeln für ihn. Möge der Herr euch reichlich segnen und wir sehen uns auf der Konferenz. Gottes Segen.